hatte ich hier noch von der Farbe jetzt hier, finde ich auch nicht schlecht, aber das davor sah natürlich besser aus. Genau, wo muss man die ja immer hinlegen, dass sie trocknen, dann packe ich sie immer auf den Boden. Gut, also ich werde jetzt einfach noch ein bisschen basteln und werde euch dann im Schnelldurchlauf mitnehmen. Ich benutze hier ganz verschiedene Acrylfarben. Ich habe mir jetzt nicht so viele Farben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 geht Schluss